Die Frauenquote ist viel zu hoch hier. Jetzt <lacht> <lacht> nein, nicht so Oh nein, <lacht> oh Und no, oh und oh und oh Ulla, ulla, ulla, ulla. Das sie kommt, ulla, ulla, ulla. Ulla, ulla, ulla, ulla. ulla, ulla, ulla, ulla. ulla. ulla. Das sie kommt da Es ist so bescheuert. <lacht> Wenn ich als Kletter reinkomme, ich würde dir eine 180-Grad-Drehung weggemacht. Mach kaputt. <lacht> Du dunzen, oh, da ist sie. Da ist weiter. Da ist sie. Da ist sie. Da Da Da ist Da Da wie sehe ich aus? Wunderschön. Ich ja, nicht. Oh nee, oh nee, oh nee, oh Ich muss, ich uh, muss nee, <French> <Ja, das> <lacht> Nein! große oh. okay, Krabbel Krabbeln hier hinterher! Jawohl! Hinterhergesprüder! Hallo! <lacht> Ein weiteres Opfer steht bei mir unten. Wow. Das ich Spiel will, weiß es schon. Leute, ich will halt echt mit euch jetzt aufhören, kommt auf den Bechern tanzen. La la. Dancing Queen. Oh, yes. Ja, dancing. Yes, yeah, ja, you are dancing. Queen. Queen. Er kommt. Es ist <lacht> Hillbilly. Und er ist verwirrt. <lacht> Buddy. Ja, ja die wieder immer la guck that booty, that booty. <lacht> Komm, jetzt suchen uns neues Auto. Komm, wir gehen zum Generator. Nein, wir machen auch keinen Generator. Nein, wir, wir bleiben einfach hier. Uga, aber. weil oh, die Krähe loswerden. Leute, Leute, einfach alle hinterstellen. Uga, aber. Uh. Weißt du? Leute. Eigentlich, wo ist der Porno-Keller? Wir können uns auch einfach alle in eine... ja, der. Ja, ich war den Porno-Keller. Lasst mich durch, ich führe euch, ich führe euch, lasst mich durch. Lasst mich durch. Run.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 Ula ula ula ula Hey, du mich wieder runterholen. Hol mich runter! Nein, ich kann nicht... Du musst dich schnell runter holen, danke! Ula ula ula ula ula ula ula ula ula ula Okay, und Dance Machine! Dancing for your life! Okay, okay, Dance to your death <coughs>